Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was ist braun, krustig und schwimmt unter Wasser? Ein U-Brot. Der Montagswitz. <lacht>